Hallo und herzlich willkommen in diesem Winkel des Internets, in dem ihr vorher wahrscheinlich noch nie wart. Das hier ist sozusagen Folge Null des Ganzen und soll so ein bisschen erklären, worum es hier eigentlich geht. Zuerst einmal zu mir. Ich betreibe seit ungefähr vier Jahren den YouTube-Kanal Ultralativ, wo es viel um Internetthemen wie unlautere Geschäfte oder allgemeine Medienthemen geht. Und das mache ich, wie gesagt, schon relativ lange und irgendwann im Juli 2019, muss es gewesen sein, habe ich eine Mail gekriegt vom Netzwerk Bewegtbildung, die mir geschrieben haben und gefragt haben, ey, wir planen da so eine Videoreihe über informative Webvideos und wie man die macht, hast du nicht Bock mitzumachen? Und es hat sich dann herausgestellt, dass das Netzwerk Bewegtbildung so ein Zusammenschluss aus ganz vielen Experten aus der Wissenschaft, der Medienpädagogik, der Bildung und ganz vielen anderen Bereichen noch ist, die sich hingesetzt haben und verschiedene Kriterien für ein gelungenes Bildungsvideo aufgestellt haben. Und das fand ich schon ganz cool, schließlich lernt eigentlich fast jede Person, die ich kenne, auch irgendwie über Videos. Aber das Problem bei theoretischen Kriterien ist ja häufig, dass die sich nicht zwangsläufig eins zu eins so auch wirklich in der Realität wiederfinden. Und dann habe ich gefragt, so, warum machen wir die Reihe nicht darüber und versuchen herauszufinden, ob diese Kriterien so auch in der Realität stattfinden. Und das haben wir über das letzte Jahr gemacht. Wir haben alle neuen Kategorien in sechs Folgen getestet, indem wir jeweils zu einer Person oder einer Personengruppe hingefahren sind und die ausgefragt haben. Dazu haben wir auch noch mit ExpertInnen aus der Wissenschaft und der Medienpädagogik gesprochen, um diese beiden Perspektiven miteinander vergleichen zu können. In der ersten Folge zum Beispiel haben wir das Team der Datteltäter besucht und die über Identifikation und Haltung ausgefragt. Also wie sie versuchen, emotional ihre Zuschauer zu erreichen und wie sie ihre eigenen persönlichen Überzeugungen in ihren Videos teilen. Und ich glaube, die für mich wichtigste Aussage war, dass es bei Identifikation nicht darum geht, andere zu erniedrigen, um selbst höher zu stehen, nur um in irgendeiner Form bestärkend zu wirken. In der zweiten Folge dann waren wir in Köln bei den Frauen von Mädelsabende und haben über Themenwahl gesprochen, also wie man auf seine Themen kommt und sie dann auch im besten Fall in Angriff nimmt. Und was mir dabei besonders aufgefallen ist, ist, dass sie versuchen, nicht die Perspektive von oben herab einzunehmen, also diese belehrende Perspektive von wegen, ich sag dir jetzt, wie das ist, sondern dass sie sich ein Thema heraussuchen und ihre Recherche auch protokollieren, also die Zuschauer auch so ein bisschen mit auf die eigene Reise nehmen. Dann waren wir noch im wahrscheinlich coolsten YouTube-Studio bei Auf Klo und haben über Interaktion und Reichweite gesprochen, weil das eine ist, seine Videos informativ zu gestalten, das andere ist auch dafür zu sorgen, dass sich tatsächlich auch jemand guckt. Und dabei haben wir schön festgestellt, dass viele klassische Bildungsformate, die es im Internet versuchen, häufig diesen zweiten Schritt vergessen und davon ausgehen, dass ein Video, was sie veröffentlichen, dann auch fertig ist, aber diese ganze Nachsorge komplett vernachlässigen. Das nächste war schon irgendwie mein Highlight. Wir waren für Partizipation nicht bei einem klassischen YouTube Kanal oder Instagram oder sowas ähnliches, sondern wir waren beim Community Sender Alex Berlin, wo zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, gerade die Seniorenredaktion ihre Sendung gedreht hat. Und es war es war großartig. Dabei ist mir noch mal besonders klar geworden, dass schnelle Beteiligung und das Einbinden von anderen eigentlich schon das Alleinstellungsmerkmal für Webvideos ist. Und es entsprechend schade wäre, wenn man das in irgendeiner Form vernachlässigen würde. Dann kam uns irgendwann das Coronavirus in den Weg und wir mussten über größere Entfernung drehen, was schade ist, weil ich hätte ja die Josef bzw. The Changeman gerne persönlich getroffen Nichtsdestotrotz haben wir dabei viel über Zielgruppenorientierung gesprochen, also wie man seine Inhalte am besten auf eine bestimmte Gruppe anpasst und dabei herausgefunden, dass das gar nicht so leicht ist, weil die meisten YouTuberinnen oder Creatorinnen allgemein meistens Teil ihrer eigenen Zielgruppe sind und dadurch sich die Fragen so ein bisschen erübrigen. In der letzten Folge habe ich dann mit Felix von Tomatolix über Lernziele und Anschlussfähigkeit gesprochen, also ob er eine zentrale Fragestellung in seinen Videos benutzt und was sein Publikum im Nachhinein mit den Ergebnissen aus seinen Selbstexperimenten anfängt. Und es hat mich schon ein bisschen überrascht, herauszufinden, wie viele seiner Videos den Weg in den klassischen Unterricht oder die Vorlesung geschafft haben. Also, wenn ihr eventuell selber darüber nachdenkt, Infovideos zu machen oder es vielleicht schon macht und vielleicht den einen oder anderen Impuls brauchen könnt oder vielleicht einfach nur daran interessiert seid, was sich Leute dabei denken, die diese Videos machen, dann könnt ihr hier irgendwo euch durchbingen. Die Reihenfolge dabei ist egal, lasst euch einfach treiben. Und falls euch das noch nicht reicht, könnt ihr in der Beschreibung jedes dieser Videos nochmal die theoretische Grundlage, auf das hier alles ausgebaut ist, nachlesen und vielleicht ist ja was dabei, was euch in gewisser Weise weiterhilft. Viel Spaß dabei und haut rein. Tschüss!